Willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon! Team DX! Wir werden den Mankeys heute eine weitere Kastanie geben. Und hoffentlich werden die unsere Basis weiter bauen. Und? Habt ihr uns eine geschiedene Kastanie gemacht? Oh, ah, eine Kastanie, wir wollen eine Kastanie! Das gibt's sie her! So aber nicht, mein Freund! Was? Ihr wollt nicht geben? Was soll das? Rasenmassenrasserei! Auf zu mitgebrüllt. Mit einem Mal schützen sich die Menki auf Mike. Allerdings sind die Hitzköpfe zu schwach. Ah, ouch, ah, wir haben verloren. <lacht> das wollte ich nur kurz nochmal zeigen, wenn das passiert halt, wenn man auf Nein geht. Aber alles gut, wir geben ihm natürlich die Kastanie. Hier, bitte. Ich habe sie geschält, wie auch immer ich es kann, weil ich als wir sagen könnte, es glaube wahrscheinlich eh nicht. Ich denke mal, Pikachu hat gemacht oder so. Ah, eine gescheite Kastanie! Ja, wie geile Leute! Also los, die Vorplätze packen wir zusammen! Ja, geile Leute, wie super! Und so <lacht> setzten die Menki nach dem Verzehr einer weiteren gescheiten Kastanie die Renovierungsarbeiten an der Basis voller Tatendrang vor. Bald schon näherten sich die Bauarbeiten an der Basis ihrem Ende. Ach, sie wollen noch eine! Oh, das wusste ich jetzt nicht. Ja, die wollen noch eine. Okay. Dann hole ich mal ganz schnell noch eine. Wir sehen uns gleich. Okay, rip. Ich habe jetzt gerade keine Kastanie gefunden. Allerdings wollte ich euch zeigen, was ich alles gefunden habe. Haben eine normale Truhe. Ein weiteres Griffel. Und tatsächlich sogar ein Slimer. Aber mit noch richtig keinen Fähigkeit, aber ich kann es leider nicht mitnehmen, weil ich das Gern nicht habe. Ah, es tut so weh. Egal, das wollte ich nur zeigen und weiter geht's mit der Suche nach Kastanien. Die können halt nicht immer auftauchen. Doch zuvor kriegen wir weitere Post. Klonk. Hm, was haben denn wir schönes hier? Du, du, du, du, du, du. Nummer 21, Reichweite der Attacken. Alle Attacken haben eine Reichweite. Attacken, die auf einen ganzen Raum wirken, haben in einem Gang eine Reichweite von zwei Feldern. So zum Beispiel die Attacke Heuler. Es ist die Sichtweite jedoch auf ein Feld beschränkt. Gilt diese Beschränkung auch für die Attackenreichweite. Ja. Nummer 22. Pürsif-Schal total enttrennend. Im Immer mehr Re teams achten bei der Wahl ihrer Ausrüstung nicht mal nur auf rein praktische Aspekte, sondern stellen vermehrt modische Ansprüche an die Produkte. Der pinkfarbene Pürsif-Schal ist so beliebt, dass selbst der Keklion-Laden kaum noch Exemplare vorrätig hat. Wenn du einen Pürsif-Schal entdecken solltest, dann schnapp ihn dir. Okay, äh, gut zu wissen, I guess. Dann pass ich mal auf. So, da habe ich eine Kassai gefunden, dabei auch ein Ladybar äh, mit einer besonderen Fähigkeit und ein Blanas mit einer besonderen Fähigkeit. Und ich dachte, ja, hast du eine besondere Fähigkeit? Ich weiß es nicht mehr doch hat. Und da dachte ich mir, ja, warum nicht? Ne? Ich nehme jetzt einfach mal alle an, wenn ich es kann. Ist mir eigentlich vollkommen egal mittlerweile, ich werde sie eh später alle aussortieren, die ich nicht brauche oder nicht haben will. Und daher ist es jetzt momentan egal. Und ja, ja, ja, ja, ja. Am nächsten Morgen, jetzt können wir die Kastanie abgeben und alles wird fertig gebaut. Soweit ich weiß. Ich hoffe, wir brauchen nicht mehr als drei, die wir selber gefunden haben. So. Dann erstmal Pelipa wieder. Mit seiner Post. Hat er hat gesagt, da ist auch sehr, sehr viel. Von daher kann ich es verstehen, dass wir jetzt so viel bekommen, aber mal gucken, wie, wie viel es noch kommt. Ähm, ich nehme nochmal an. Süße Hände. Ein wenig neidisch. Teddy Ursa leckt sich oft seine... seine mit honigbedeckten Pfoten. Es mag zwar etwas klebrig sein, ihm die Pfote zu schütteln, aber neidisch kann man da schon werden. <lacht> Azuril, der kleine Held. Azuril ist unser Held des Tages, denn sein Mut übertrifft seine Größe bei Weitem. Fleckmann war in einen Teich gefallen. Der Schweif unseres Helden, den er dem verzweifelten Opfer zuwarf, bewahrte diesen vor dem sicheren Ertrinken. Hinterher meinte Fleckmann, es habe schlicht vergessen, wie man schwimmt. <lacht> das kann ich mir vorstellen, meine Fleckmann. Ist ja Wasser-Psycho, aber ist ein, ist ein dummes Pokémon. Ja. Mehr oder weniger. Ja. Jo, Bro, hast du jetzt die letzte Kastanie? Mhm. Oh, eine Kastanie. Wie geil, Alter. Gibt's sie jetzt. <lacht> ja, ist ja gut hier. <lacht> okay. Leute, wir haben letzte Kastanie. Wir werden die Basis Pandorin renovieren. Okay. Und so setzen die Menke nach den Verzeihern einer weiteren geschälten Kastanie die Renovierungsarbeiten vor. Und endlich war die Basis fertig. Wie sieht sie aus? Mega geil. Endlich. Endlich ist der Tag gekommen. Mike, endlich ist es vollbracht. Die Basis von Team Epic. Wow, total cool! Fast schon zu cool, um wahr zu sein. Und die, und die Ähnlichkeit des Designs spektiert jetzt dem Ganzen das Sahnehäubchen auf. Wir haben mich alle sehr hart dran gearbeitet. Das war wirklich anstrengend, aber es hat äh, sich ausgezahlt. Genau, wing, genau! Ich, ich danke euch allen. Hört mal! Ich möchte euch was fragen. Jetzt, wo die Retterteam fertig ist, bedeutet das dann, dass wir keine geschickten Kastanien mehr bekommen? Haha, <lacht> ich hätte vielleicht Fragen, das liegt doch auf der Hand, oder? Schließlich muss er jetzt nicht mehr an der drum rumgebaut werden. Vielen Dank für alles, ihr Manky. Das ist schon der Scheiß, Alter. Ich will eigentlich schon weiter arbeiten. Arbeiten will ich überhaupt nicht, aber diese Kastanien, dafür lohnt es sich halt. Ja, was machen wir? Ich habe eine Idee, Mann. Massenrasse! Warte, was? Was ist denn jetzt kaputt? Unsere Basis anscheinend. Oh nein! Hey, die dir doch ganz sauber, halt auf damit! Oh nein! Mit vereinten Kräften gelang es, die wild gewonnenen Menki zu stoppen und die Basis vor größerem Schaden zu bewahren. Die Menki schlugen nach dem Erhalt weiterer Kastanien mildere Töne an und kehrten rasch in den Wald zurück. Und so geschah es, dass die chaotische Renovierung der Basis doch noch ein persönliches Ende haben. Was ich besser fände, hätten die die Story umgeändert und irgendwie den gezeigt, wie man das macht, ja. Keine Ahnung. Weil jetzt ist ja irgendwie, ja, jetzt, jetzt haben die immer noch nicht gelernt, wie die das machen und haben jetzt immer noch wie niemanden. Das ist so wie vorher für die. Weiß ich nicht, ob mir das so gefällt. Naja, egal. Muss uns ja eigentlich nicht stören und nicht kümmern, meine ich. Und unsere Basis ist fertig und sieht so geil aus. Oh, ich liebe es. Sieht so toll aus. Morgen, Mike. Auch am nächsten Tag sieht die Basis immer noch so genial aus wie tags zuvor. Sie wirkt sich auch auf die Stimmung aus. Irgendwie bin ich so richtig beschwingt. Ja, ich auch. Hängen wir uns auch heute wieder richtig rein in unsere Arbeit als Retterteam? Ja, ja. lieber kommen wir jeden Tag. Ja, sag mal Hallo, Klonk. Wer ja, ist ein Hallo? <lacht> Lol. Was haben wir denn diesmal? Äh, uh, ein äh. Uh, Nummer 25 Dungeons und Wetter. Sonic verstärkt Feuerattacken und schwächt Wasserattacken. Sandsturm fügt allen Pokémon regelmäßig Schaden zu. Außer solchen solche von Typ Boden Gestein und Stall. Ein fantastisches Geschenk. Als Belohnung für deinen unermüdlichen Einsatz hat die Rettungsorganisation ein fantastisches Geschenk für dein Retterteam. Löse das beigefügte Intensivticket, esst im Marco Dojo einen und trainiere, was Okay. Mhm, mhm. Hm, hm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, dann gehen wir wirklich den Na Reihe nach durch. Das wirkt auf mich so, als wäre alles geskippt. Ist aber nicht. Okay. Ähm, da gehen wir mal kurz in, zum Markt. Du, du, du, du, du, du, du. du. Komisch, Simsalas immer noch nicht zurück. Hm. Da mache ich mir schon irgendwie ein wenig Sorgen. Ja. Ups. Nein, nein. Ich das ich brauche, das Was habe ich denn abgegeben. Das brauche ich, Gib her. okay. Hm, doch noch abholen. Ich bräuchte einen ein paar größere Äpfel hm, und die Belebersamen. Äh, Belebersamen brauche ich ganz viele. Also, ich kann immer nur zwei mitnehmen. Warum kann ich immer nur zwei mitnehmen? Okay, seltsam. Äh, ja, lassen wir es das erste. Jo! Hm? Warte, was? Hm. Hunger. Was machen wir, wir das? Was machst du da? Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Mann, Faxo, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, ich habe einen Apfel. Ja. Mike, bereich mal. Vaxo, du dir das Item Apfel. Das Apfel. Mm, man mögen. Oh, mir. Mm, gut. Mampaxo, Herz für die nächsten 10 Minuten. Du gut sein zu Mampaxo. Mampaxo wollen danken. M Mampfgürtel erhalten. Mampaxo, jetzt gehen. Mm, du gutscht ein zu wach so. Okay. <lacht> ist das neu? Also ich weiß, dass es wachs noch für die Story gibt, so wie Isso und Wien genau, aber... Das ist mir jetzt neu, dass der... Random einfach hier aufgetaucht ist. Weiß nicht, ob das mit irgendwas zusammenhängt. Erhöht den Angriff und Spezialangriff deines, seines Trägers. Sein Magen leert sich jedoch schneller. Höh, was? weiß nicht, ob ich das will. Das wäre was für ein Bosskampf. Den behalte ich trotzdem mal, weil, weil das wäre was für ein Bosskampf. Ja. So, was sollen wir jetzt, jetzt eigentlich machen? Haben wir irgendwas neu freigeschaltet oder so? oder einfach auf einfach machen, glaube ich, oder? 3, 4, 6, 8. Ja, dann müsste ich das kurz machen bis 8. Ja, dann äh, spiele spiel ich kurz den Stallberg durch, glaube ich, oder? Oder selbst nee, ich mach kurz den Stallberg durch und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe den Dungeon dann auch mal geschafft, haben Patronen genommen und bekommen Gummi und Stromschuss als TM. Okay. Leider keine Mitglieder bekommen, aber das ist okay. Uh, no, no, no. Kühle Samen, AP, Brause, okay. Und da kriegen wir unsere neun Punkte. Hoffentlich reichen die diesmal aus für den neuen Rang. Schlafsamen, okay. Mir geht es eh nur gerade um die Punkte. Okay, noch 80 Punkte. Komm schon, das kriegen wir hin. Zitrobeere ja, und Zink, 50 Punkte. Ja, das haben wir locker drin jetzt. Was, oh, das sind mehr? Das sind mehr als 1000, glaube ich. Laden, nein. Top sum. 50 Punkte nur oh Gott bitte reicht das bitte reicht das oh Gott ist das bitte. oh Gott ist das bitter nein es reicht nicht die wollen 200 mehr ich denke das reicht vielleicht lass uns zwei machen okay am nächsten Morgen passiert irgendwas Neues Story vielleicht irgendwas wir werden sehen guten Morgen Mike wir geben heute wieder unser Bestes Anscheinend nicht. Gut, dann werde ich wohl weitere Aufgaben machen. Klang. Oder ist irgendwas im Briefkasten neu? Nummer 26. wo genau steckt? Wohin genau? Berichten zufolge wanderte. Wohin genau? Heute früh ziellos umher. Wohin genau? Wusste wohl niemand. Zwei Stunden später brachte das berühmte Team Hydro es wohlbehalten zurück. Was für ein Glück. Ein fantastisches Geschenk ein Intensivticket intensiv ticket ist. okay gut gehen wir mal hier zurück in die stadt guten tag wie geht's euch so okay cool so die möchte ich gerne äh, ne doch ich will schon lagern ich will das hier weg ähm, wir haben ganz viele goldbände bekommen die können wir also ich habe mir das nach angeguckt man kann die irgendwie verkaufen oder so Deshalb gehen wir mal kurz zu Keklion. Naja. Keklion. Nein, nicht items kaufen, sondern verkaufen. Items verkaufen. Was möchtest du verkaufen? Äh, Goldband. Eine golden, ein goldenes Band, das sich im Laden voll verkaufen lässt. Guck mal, wie viel! Oh. 2.500! Das sind die äh, glitzernden Stellen. 5.000! wir beide Okay. Boah. eine Einladung? Eine Einladung ohne Absender, vielleicht geschieht etwas, wenn sie in den Briefkasten eines geheimnisvollen Traums geworfen wird, der ab und zu in Dungeons auftaucht. What? Das Spiel schmeißt so viel neuen stuff ey. ich verstehe nichts. Was? KO Orb. Versuchst an einen K.O.-Treffer bei allen Gegnern im selben Raum. Er ist in Monsterräumen besonders nützlich. Steckt dir doch manchmal fehl. Was Monsterräume sind, da kommt, dazu kommen wir noch. Aber wahrscheinlich nicht heute. Mal gucken, vielleicht. Das ist random. Okay, den kaufe ich mal. 1000, ja. Anscheinend ist das was Wichtiges. Ich werde den mal für immer in meinem Inventar behalten. Oh, Einladung. Hast du in einem Dungeon schon einmal einen Raum mit verschlossener Tür gesehen? Nein? Dabei handelt es sich um ein rätselhaftes Haus. Vielleicht passiert ja etwas, wenn du im und laden auf dem Pokémonplatz eine Einladung kaufst und dorthin mitbringst. Ich habe gerade eine gekauft. Von daher denke ich, war das eine gute Idee. So, Knuddeluff, Mal gucken, ob wir bei dir wieder was freischalten können. Und wen schalten wir denn heute mal frei? Ich will schon viel Geld ausgeben, aber nicht zu viel. Ja, zielig, weil das können wir doch kaufen. Okay. Tadaa. Okay, cool, cool. Äh. Uh, Europe Slime. Oh, Slime wäre wichtig. Oh, das kostet zu viel. Europe? Kostet auch zu viel. Also zumindest für momentan. Ditto? Auch zu viel. Äh. Uh, Meryl? Auch zu viel. Ah, hier. Ja. Die Treibsandwüste könnten wir noch kaufen. Die kaufen wir mal. Okay. Tada! Okay, cool, cool, cool. Ja, wir hier von Klack, Noctuska Tuska und Tuska. Die antike Ruine können wir auch kaufen. Es war momentan nur für Pupanze. Wir kaufen es aber trotzdem mal. Okay. Tada. Kaufen nämlich erstmal von den Preisen her. Für Thalil, Metang und wahrscheinlich groß die Magnetmine. Die werden wir uns auch mal kaufen. Alles klar. Tada. Cool. So und dann gucken wir uns mal kurz die Camp-Liste an. Die Geröllhöhle, die kostet und die kostet nicht viel. Ja, die holen wir uns mal. Und der Gift, nee, die Geröllhöhle, die holen wir uns. Die Geröllhöhle. Mal gucken, welche Puppen wir da bekommen können. <lacht> unser ganzes Geld ausgegeben, aber das hat sich denke denk ich mal gelohnt. Sei 3 4 5 6 7 8 19, 10 F12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 haben wir noch nicht gekauft und ich wette mal ah, nach der Hauptstory gibt es noch mal die letzten oder weitere auf jeden Fall zu erwerben oder so. Ja, mal schauen. Ähm, was wir jetzt machen Vielleicht erstmal jemanden das hier geben, zum Beispiel Pikachu, weil den benutze ich eigentlich so oft. Dann wäre das für Pikachu wahrscheinlich besser. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, werde ich irgendwo wieder weiter nach Sa also nach Leuten suchen und so oder super Gegner machen. Vielleicht finden wir ein Shiny 1, 2, 8 und 10. Das ist mir aber zu anstrengend, ganz ehrlich. Da habe ich keinen Bock zu. Das ist auch so anstrengend. Das können wir machen. Ich habe mich gerührt, trotzdem wurde ich angegriffen. Warum greifen mich alle an? E4. Gut, da gibt es noch einen Galopper. Ich schaue mal, dass ich das mache. So, den habe ich dann wohl abgeschlossen. An ein Knackion habe ich einen großen Apfel gegeben. Mit einer Fähigkeit entschärfen. Den werden wir in die Treibsandwüste schicken. Damit haben wir ein Knackion auch nochmal. Super. Und Taubsi gibt uns noch wieder Punkte. Mal gucken wie viel. 50 nur. Verdammt, das reicht nicht aus. Oder? Nein, wir wollen aber insgesamt 100 haben. Okay, dann also der nächste Auftrag, den wir jetzt, jetzt machen, wahrscheinlich jetzt am nächsten Tag machen werde. Dem wird drei ausreichen. Am nächsten Morgen. Es passiert was. Ich besiege es aus. Oh je, noch ein Erdbeben. Scroll vielleicht besiegt. Jetzt hat es sich wieder gelegt. In letzter Zeit gibt es ziemlich viele Erdbeben. Ja, du, hm. was geht denn da unten ab bei Grodon? Oh, du bist aber früher auf den Beinen, Mike. Hast du das Erdbeben eben auch mitbekommen? Diese ständigen Erdbeben, es ist unmöglich in Ruhe zu schlafen. Hey, Ida, hey, Lombrero, was ist los? Geht bitte schnell zum Pokémonplatz. Die anderen sind auch schon alle dort. Na, nur steht irgendwas nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Tengulus hat alle zusammengetrommelt. Er hat auch die ganzen anderen Retterteams gesammelt. Los, wir wa warten drauf. Die warten auf uns. Deshalb da schnell hin. Hm? Wow, seht ihr all die Pokémon an? Echt so? Die sehen aber richtig cool aus, alle. Hier sind ja wirklich jede Menge Retterteams. Ich habe sogar einige berühmte Anführer aus weit entfernten Gebieten erspielt. Dieser tangle -List. Was hat er mit all den Retterteams nur vor? Aber guckt euch mal die Poken an. Hallo! Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Mir äh, fällt es nicht leicht, echt nicht leicht, hier vor so vielen Leuten von euch zu sprechen. Äh, wobei, entschuldigt, das tut jetzt echt nichts zur Sache. Wir haben ganz andere Probleme. Die Lage ist nämlich ernst! Wie ihr wisst, hat sich Simsalas Team ja in die Tiefen dieser Welt aufgemacht. Doch sind sie noch immer nicht zurückgekehrt. Was? Ist das wahr? Ja, leider. Simsalas und sein Team sind aufgebrochen, um Groudon zu besäftigen. Und seitdem haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Offen gestanden haben wir keine Ahnung, was mit ihnen passiert sein könnte. Keine Ahnung? Wie ist das möglich? Wir sprechen hier immerhin von Simsalas. Zurückgekehrt sind sie jedenfalls noch nicht. So viel steht fest. Das ist wahr. Und es scheint, dass Growler eine Nummer zu groß für uns ist. Was? Im Ernst? Ist dieses Pokémon namens Growler einfach so stark? Geht auch los und überzeugt dich selbst davon, wenn du mir nicht glaubst. Was? Das soll wohl ein schlechter Scherz sein. Da unten fließt überall Magma. Da verbrenne ich mich doch gleich. Ruhe, seid bitte ruhig. Tief unter der Erde lauern zweifellos sehr viele Gefahren. Es ist bestimmt kein Ort, an den sich jeder hintrauen kann. Deswegen habe ich so viele Rettungsteams ge gebeten, sich heute hier einzufinden. Ich schlage vor, dass wir ein Spezialteam aus den Besten der Besten bilden. Wer meldet sich freiwillig? Wer von uns wird sich als heldenhaftes Team in die Tiefen dieser Welt begeben? Hey Mike, das ist unsere Chance. Wir versuchen es. Ja. Yep. Lass uns lieber sein, Freunde. Was soll das denn jetzt? Ist das, ist das doch wohl unsere Entscheidung oder nicht? Hört mir doch erstmal zu. Ich bezweifle ja gar nicht, dass ihr zwei schon sehr viel stärker geworden seid. Aber es gibt da draußen noch so viele Pokémon, die deutlich stärker sind. Ja, aber wir haben Items. Wir leben uns ab. Ganz viele. Will denn keiner vortreten? Ich würde gehen. Wow. Da ist es... Totok. Du meinst... Raub ein Turtok von Team Hydra? Die Wasserseifen aus den Kanonen aus seinem Rücken durchdringen sogar Stahl. Und in diesem Spiel schießt er sogar hydro aus den Kanonen. Gerüchten zufolge soll es sich bei Groudon um ein Boden-Pokémon handeln. Ich bin ein Wasser-Pokémon und somit im Vorteil gegenüber dem Typ Boden. Meine hydro wird mit Groudon kurzen Prozess machen. Ich bin auch mit von der Party. Wow, das ist Octillery. Sie ist die Anführerin von Team Klammer. Ihre Spezialität sind hartnäckige und glämende Attacken. Sie hält Gegner mit ihren Tentakeln und greift sie an. In jedem länger andauernden Kampf hat, äh, hat man sie lieber zum Freund als zum Feind. Wenn ich ein starkes Pokémon sehe, möchte ich es sofort mit meinen Tentakeln umklammern. Ihr werdet mich dabei doch wohl nicht vergessen, hm? Wow, Geowatz! Er ist der brutalste Kämpfer von Team Rumpelfeld! Sein Körper ist hart wie Stein! Er hält sogar Explosionen ohne größeren Schadenstand! Sollte Groudon wirklich erwacht sein, wird es sein blaues Wunder erleben! Ich setze nämlich Steinwurf ein und schicke es damit po postwendend ab in die Haie. Oh, toter Cocktailerin Geowatz! Ich glaube, an dieser Auswahl kann niemand etwas aussetzen! Diese drei werden sich also aufmachen, um Sinsela aus den Tiefen zu retten. Hurra, eine Sehr gute Wahl! Ihr macht das selbstverständlich, selbstvertreten für uns alle. Geht euer Bestes. Auf geht's. Yeah, geht euch mehr. Real Team Sinselas Team. Ist die besten Kind von dir. Na seht ihr, die sind echt mit allen Wassern gewaschen, nicht wahr? Ihr könnt die Angelegenheiten also getrost ihnen überlassen. Das stimmt schon, die hätten da viel bessere Chancen als sind Sie das Team. Du, ist Mit dem Typvorteil? Hm. Da kann man nichts machen, Mike. Okay, dann werden wir mal schauen, wie die sich da, äh, durchzwergen. Ich wäre nur zu gerne selbst mitgegangen, aber wie auch immer. Überlassen wir die Angelegenheiten dort unten einen Turtag auf den anderen. Wir konzentrieren uns in der Zwischenzeit lieber auf unsere Rettungsaufträge. Okay. Aber da haben wir ein neues. Ne, wir haben nichts neues Be Post bekommen. Okay, hi mal weiter heute geht's wohin äh, <lacht> äh, wo geht's heute hin Ah hier da holen wir äh, das pokémon noch mal ab würde ich sagen und holen uns damit einen besseren rang bis gleich so damit haben wir diesen Sinn auch geschafft. Hab das Kramux gerettet und kriege dafür einen perfekten Apfel. Und 75 Retterpunkte. Was bedeutet, es reicht für einen neuen Rang? Normalrang auf Bronze-Rang. Äh, 11 Plätze im Camp, 24 annehmbare Aufträge, 4 zusammenstellbare Teams und 40 Kapazität der Sammelbox. Wir haben jetzt 8 mehr Plätze in der Sammelbox. Wie geil. Wir kriegen dafür auch noch ein paar Sachen. Und nice. Mobile-Statue. In der Nähe des Infobretts wird eine Statue von Mobile errichtet. Statt wie früher zu Hause bei einem neben dem Haus. Schau morgen wieder vorbei und sieh sie dir an. Vielleicht fühlt sich Mobile durch die Statue ja geschmeichelt und taucht unerwartet in einem Dungeon auf? Oh lol. Ja, die gab es nämlich, weil Mobile war einer der Statuen. Gab es auch Lucario und was auch immer. Die gab es da nämlich, weil Gen 4 war da komplett neu und die dachten sich so, mit einer Statue ist das, äh, kann man sich denken, guck mal hier eine, ach, wie sage ich das, äh, guck mal hier eine Mobile-Statue, genau, ähm, ja auf jeden Fall waren das neue Pokémon und die wollten die halt irgendwie ehren, weil das was Besonderes war. Deshalb war auch der letzte Rang im in in dem, in dem Original der Lucario-Rang, einfach nur weil es ein neues Pokémon war. Ja, ein bisschen Trivia für euch. <lacht> Aber ja. Am nächsten Morgen. Hm. Äh. was? Schon wieder ein Erdbeben? So viele Erdbeben. Ob das irgendwann mal ein Ende nimmt? Mike, irgendwas passiert gerade auf dem Pokémonplatz. Es, handelt sich bereits, es haben sich bereits viele Pokémon dort versammelt. Lass uns am besten sofort nachsehen gehen. Ja, besser wär's. Was geht denn ab, ey? Hey, Lombrero, was ist hier los? Oh, Pika nun. Siehst du am besten selbst an. Oh nein, das sind Turtok und die anderen. Tenglist, was ist passiert? Sie wurden vernichtend geschlagen im unterirdischen Dungeon. Ist das dein Ernst? Dieser Ort. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie es dort zugeht. Wir sind noch nicht mal bis zu Grauen vorgedrungen. Nichts und niemand kriegt mich zurück an diesen fürchterlichen Ort. Dieser Tor tief unter der Erde. Anscheinend hat er unsere Vorstellungen bei weitem übertroffen. <lacht> Diese Narren. Das kommt eben davon, wenn man das Unmögliche versucht. Geht Warum hältst du, die, hältst du nicht einfach mal den Rand? Es geht hier um Sendalas Team. Wir müssen es retten. <lacht> Denken ist nicht gerade eure Stärke, was? Sogar Adidas sehen cleverer aus als ihr. Wer hätte das gedacht? Sogar Totok wurde besiegt. Das muss ein ganz schrecklicher Ort sein. Wer würde schon freiwillig in einen so gefährlichen Dungeon gehen? Ich auf keinen Fall. Ich kann da nicht hin. Ich fange zu leicht Feuer. Wir gehen Erdbeben gegen den Strich. Also wie mit offenen Augen ins Verderben zu gehen. Leute, seht ihr? Endlich kapieren die Pfeifen, dass sie nichts ausrichten können. Ich ich würde mir ja doch nur meine Blätterfächer verbrennen. Selbst Tangle ist bekomm weiche Knie. <lacht> Seht's doch bisschen ein. Um sein Bestes zu geben reicht halt nicht. Das Leben ist eben kein Wunschkonzert. Hört auf euren Verstand und lasst das mit der abenteuerlichen Reise lieber sein! <lacht> Eigenlaub stinkt zwar, aber das waren wahrlich weise Worte von mir! Uff! Ach, Mike, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Was sollen wir nur tun? Auch wenn es heißt, dass wir keine Chance hätten, sollen wir trotzdem versuchen, Simsa zu retten? Nichts wie los! Ja! Du hast wahrscheinlich recht! In Ordnung! Hört mal alle zu! Ja? Wir gehen. Wir werden Simba das Team retten. Team Epic, packt das. Was? Was war das? Hey, wer sind die da drüben? Ich kenne die nicht mal. Das ist Team Epic, Mann. Hier in der Gegend sind die ziemlich bekannt. Die haben Aposvisis verbrannt. Äh, was? Ähm, Team Epic? Die, von denen wir dachten, sie hätten mit der Legende von Vonuna zu tun? Davon habe ich gehört. Waren sie nicht bis vor kurzem noch auf der Flucht? Haben die denn überhaupt eine Chance? Sonderlich stark sehen die nicht aus. geben, vielleicht sind wir damit in der Tat etwas überfordert. Aber wir sind und bleiben ein Retterteam. Und ich meine, wir haben Arktis, Labrador und Zapdos besiegt. Wir wollten den Pokémon helfen, die Opfer der Naturkatastrophen geworden sind. Genau aus diesem Grund haben wir ein retter -Team gegründet. Deshalb will ich Simson das Team retten, auch wenn es sehr riskant ist. Egal was auch passiert, wir geben niemals auf. Dieser uner äh Unverwüstliche Kampfgeist ist der ganze Stolz von Team Epic. Meine Güte, euch hast ja wirklich Durchzug im Oberschübchen, Wie? Stellt euch doch eine Scheibe von den anderen ab und halt den Ball flach. Nein, Pika hat recht. Hä? Ganz genau, meine Angst hat mir irgendwie den Blick für die Realität verstellt. Was? Wir haben vergessen, worauf es ankommt. Schließlich sind wir doch Retterteams. Und wir dürfen ruhig stolz sein. Stolz darauf, dass wir Retter sind. Pah! Ich glaube echt, ihr habt nicht mehr alle Tasten im Schrank. Hm, warum hört ihr auf diese Witzfiguren? Ich schwutze euch doch bloß ins Verderben. Findest du... Wir sind doch erst einmal gescheitert. Total! Jetzt ist sowieso nicht die rechte Zeit, um auf der faulen Haut zu liegen. Was? Genau, Schluss mit diesem Selbstmitleid. Geben wir jetzt auf. War alles umsonst. Nicht mit mir. Aktele, okay, und noch Geo was. Das klingt eben aber noch ganz anders. Das klang noch ganz anders vorhin. Stimmt genau. Es muss irgendeinen Ausweg geben. Solange wir alle zusammenarbeiten, finden wir bestimmt einen Weg. Ziehen alle Retterteams an einem Strang, meistern wir den Dungeon bestimmt. Yippie! Sagt mal, seht ihr noch ganz sauber? Oder habt ihr jetzt einfach völlig den Verstand verloren? Jammert mir nachher ja nicht. ja nicht die Ohren voll. Ich hätte euch ja nicht gewarnt. Viel Spaß im Land der Schmerzen. Wünscht euch Pfeifen. Wünsche ich euch Pfeifen. Ach, halt die Klappe, Gänger. Danke, Pika. Du hast verhindert, dass wir das Wichtigste in unserem Leben wegwerfen. Und zwar unseren Stolz. Vielen Dank von uns allen. Auf jetzt! Lasst uns äh, zeigen, was wir drauf haben. Yay! Durch das Wortgefecht mit Gänger haben wir leider einiges an Zeit eingebüßt. Doch jetzt yes, hindert uns nichts mehr daran, den unterirdischen Land anzusteuern. Ich weiß, wir brechen erst morgen auf, aber ich kann es kaum noch abwarten. Nutzen wir also die verbleibende Zeit heute dazu, um uns kurz zur Sagt zu reiten. Sagt mir Bescheid, wenn wir aufbrechen können. Das können wir machen. Allerdings werden wir es in der nächsten Folge aufbrechen. Und heute nicht. Heute gucken wir uns ein wenig um und sammeln die items für morgen. Wie ist es denn mit der Magma-Höhle? Wie, wie, wie ist es denn mit der Magma-Höhle? Wie ist es denn so? Sie wird mit nur so von 10 Pokémon, so viel ist sicher. Ich bin zwar stark gegen Feuer, aber dieser Ort, diese Monsterräume, die haben es in sich. Diese Explosion, diese Massenspammerei von Gegnern, da halte ich nicht mit. Okay, wir haben Bronze ran. wir ich irgendwas eigentlich damit? Dann müssen wir gleich mit den Leuten reden. Mehrere Retter teams sind bereits auf dem Weg in die Magma-Höhle. Pass gut auf euch auf. Auf jeden Fall. Die Magma-Höhle ist voller Feuer-Pokémon. <lacht> oh, Feuer-Pokémon, da würde ich garantiert den Kürzeren ziehen. Aber nein, das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Ausreden. Wir müssen jetzt alle zusammenstehen. Soll ich dich erstmal entwickeln, du? Dann kannst du was. <lacht> Hey, ihr solltet es lieber bleiben lassen. Die Magmahöhle ist voller Flammen. Da verbrennt ihr euch ruckzuck. Das stimmt bei mir zwar schon, aber... Ich habe Pikachu. Das können wir nicht tun. Wir sind doch ein Retterteam. Da dürfen wir die Hände nicht in den Schoß legen. Und Pikachu kann schon viel mehr ausrichten, als ich dort. Hab ich's mir doch gedacht. Ich wusste schon immer, dass ihr etwas Besonderes seid. Macht nur so weiter. Eure Habseligkeit sind bei mir gut aufgehoben. Wir wollen was abholen. Und zwar ein paar Äpfel und Bläbersamen. Denn die brauchen wir dringend. Von denen brauchen wir sehr viele. Also, das ist das Verbrennung hier. Nein. Äh. Ich muss gucken, was ich hier alles als ein einpacke. Ähm. Ja, zack, so schon mal. Belebersamen noch mal ein. Äh, abholen, äh hm, Sink. Das kann ich nicht mitnehmen. Hm. Teambeleberorb müssen wir eigentlich auch mitnehmen, du. Hm. Wir müssen eigentlich alles mitnehmen. Wir müssen gut vorbereitet sein. Äh, in dieser Folge ist es nichts anderes mehr, nichts anderes mehr, also wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und abhauen, aber wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal schauen, äh, was wir machen. Ich habe übrigens Pikachu jetzt einen Mampfgürtel gegeben, der macht jetzt fast 100 Damage pro Attacke, das ist so stark der Mampfgürtel. Ähm und vor allem ist es gute Pokémon, die man nicht spielt, den Mampfgürtel zu geben. Das heißt, Kraftmänner, habe ich dann äh, Magnetilo geben. Der kommt natürlich mit. Ähm, wie immer. Aber, ähm, wir können ja das, was wir nicht benutzen, wegtun. Ähm. Zum Beispiel der habe ich jetzt kein wirklicher Fan von. Und Wiedersehenshaube ähm, bin ich jetzt auch kein wirklicher großer Fan von. Deshalb packen wir die mal weg. Ähm, dann holen wir uns noch kurz, äh, was ab, würde ich sagen. Was holen wir uns denn ab? Äh, Schlafkonvulsion, Die sind beide eigentlich ziemlich gut. Aber wir holen uns erstmal oh wie viele Teamleber haben wir denn? Ähm, das Zink. Ähm, perfekter Apfel. Kann nur da nur einen mitnehmen. Hm, hm, hm, hm, hm, hm. Da müssen wir irgendwas noch lagern. Das ist gut, das ist ziemlich gut, das werden wir auf jeden Fall noch gebrauchen. Tempo Orb, ist auch noch gut. Flieh Orb, äh, mh, ich weiß nicht. Ich würde es eigentlich nicht mitnehmen. Obwohl, will ich wirklich fliehen? Ist die Frage eigentlich nicht. Und Zink nehme ich ja jetzt gerade nur mit, weil ich Sachen erhöhen will. Was haben wir denn noch so Belebersamen, sind ganz, ganz wichtig ganz wichtig äh, wir werden nämlich öfters drauf gehen hm. Linkbox tun wir mal weg bin mir nicht sicher ob wir die gebrochen werden deshalb ähm, dann holen wir uns dafür noch mal äh, einen Belebersamen ab diesen besser lieber die Orb <lacht> Hm. Ich muss belegen das nehmen wir mit. Was haben wir denn jetzt alles eigentlich? Gucken wir noch mal ganz kurz nach, was wir haben. Das gebe ich dann äh, mir. Ausweichorb, Top-Ether, warte, kann man eigentlich hier. Sortieren. ist es Sortiert? Okay. Ja, Kraftbandana gebe ich mir und äh, Magnetilo. Drei große Apfel, einen perfekten Apfel. Ähm. Zwei Top-Ether, zwei Top-Elixier, vier Sinelbeeren, drei mini beleber oh, oh, oh, oh, acht Beleber-Samen. Sichtsamen, Schlafsamen, Taubsamen, Zink, Zink, Genauigkeitsbrause, Flieorb, orb Allauszweich-Orb, tempo Schlafzweig ist wichtig, Einladung einfach nur so. Ich gucke nochmal ganz kurz, was ich denn noch hier hätte. Ähm um. ja, um. Ich habe halt echt Angst, dass wir down gehen, zu so viel. Deshalb müssen wir einen... Zurücksatzort, oh, was? Hebt den Zustand Erkenntnis sowohl bei Mitschrein als auch bei Gegnern auf der ganzen Ebene auf. Aber bevor sie es gibt, auch Orte... Was ist das, ist denn das? Hm. Ich habe absolut keine Ahnung. Äh. Uh. hi, Schluppuck. Die Worte von Pika haben auch mich tief berührt. Ich stehe jederzeit bereit, um eure Attacken zu verlinken. Ja, Pikachu wurde ja schon hat ja schon seine Attacken verlinkt, deshalb passt das schon. Mm, Totok. Äh, Totalk. äh, ich meine Kickle. Meine Güte, die Ansprache von Pika hat mich tief berührt. Äh, ja, ja. Weil was hast du eigentlich gerade am Angebot? Äpfel müssten wir eigentlich auch mitnehmen. Wir haben halt nur große Äpfel und ich weiß nicht. Egal, wir nehmen einfach mal die normalen großen Äpfel, du. Warum nicht? Ja, das ist ein anderer Keklion. Und nicht nur die Brüderchen, auch ich bin vollermaßen berührt. Brüderchen, mein Bruder. Ah, das ist doch cool. Ja, ich weiß, ich hab mit dem fast nie geredet, aber jetzt werde ich es machen. Sorry, ich dachte immer, die, machen, die sagen das Gleiche, aber sagen ja anscheinend nicht. Was da auf dem Platz gesagt wurde, hat mich sehr bewegt. Ich darf nicht in Panik verfallen. Immerhin kann ich Erdbeben voraussagen, da sollte ich die Ruhe bewahren. Offenbar habe ich etwas von euch jungen Leuten gelernt. Das ist doch super. auf euch auf. Macht euch um uns keine Sorgen. Wir werden versuchen, keine Angst mehr vor dem Beben zu haben. Ich werde mich dagegen abhärten. <lacht> nice. So, du kannst mein ganzes Geld nehmen. Nicht schlecht, den zwei. Ich passe auch weiterhin gut auf euer Geld auf, während ihr unterwegs seid. Alles einzahlen. Ja. Yep. Ja, yep, zack. Bitteschön. Siedelbeere. Kein Platz mehr, also egal. Ich werde euch auch so gut unterstützen, wie ich kann. Okay. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Aber erstmal die Mobile-Statue betra betrachten. Da ist eine Statue von Mobile. Von hier aus hat man einen tollen Ausblick und die Meeresbrise ist sehr angenehm. Ja. Normalerweise stände sie Genau hier, hier wäre normalerweise eigentlich ein kleiner Berg. Und da, also so ein Berg wie dort halt, dahinter. Und da ständen halt normalerweise dann die ganzen Statuen auf. Ich glaube, glaub, es gibt vier oder so. Und wir werden dann in der nächsten Folge diesen sehr anscheinend sehr schweren Dungeon ausprobieren. Haut rein, Leute. Ciao.